Yo Leute, ich bin Conny und heute sage ich euch alles, was wir über die aktuelle Arby Battles 3 Season schon wissen. Und oh Mann, Leute, da gibt es so viel zu sagen, so viel zu zeigen, so viele Free Items die ihr bekommen könnt. Aber eine Sache nach der anderen, für alle die es verpasst haben, zeige ich euch jetzt erstmal das Live Event von gestern Abend. Ich dachte wir kommen an. Bruder, was ist los? Sag was. Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Sabrina, siehst du das nicht? Wir wackeln. Hilfe, Hilfe. Ich hoffe, das bedeutet nur, dass wir in der alten Lobby ankommen. Okay, es geht jetzt aber los. Die Musik wird dramatisch. Aber ich habe genug Aufgaben gemacht. Noch eine Sekunde. So, hä? Er müsste Null stehen. Rotes Licht ist nicht gut. Ja. Na gut, dann machen wir mal schnell wieder den Fuel voll. Leider muss ich dafür ans andere Ende des Schiffes rennen. Schnell! Make the bed steht da. Okay, okay, okay. Schnell, schnell. Oh, ich muss das Bett machen? Na gut, dann mache ich das Bett, wenn das wichtig ist. So, Bett ist gemacht. So, das Bett ist auch gemacht. Ah! Jetzt müssen wir die Betten sogar machen. Schnell, schnell, schnell. Mob the Puddle. Da ist die Puddle. Schnell. Das ist meine Puddle. Meine, meine, meine, meine. Ich mache alle Tasks. Ich bin der Beste. Nein, das Bett ist im Raum nebenan. Nein, glaubt mir die Tasks nicht. Das sind meine Tasks. Das könnt ihr nicht machen. Als ob es wichtig ist, jetzt die Betten zu machen. So, hä? Wir verlieren Treibstoff. Schnell, macht alle eure Betten. Gibt es auch wieder Screws, die ich reindrehen muss? Gibt es keine. Oder unten. Es gibt Screws, die ich reindrehen muss. So, so, so, so. Easy, easy, easy. Gut. Wie machen wir das? Alles gut, alles fein. Da unten ist doch jemand. Okay, da kam gerade jemand her. Aber hier ist jemand. Macht das sehr gut. Ah, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt ins Cockpit. Jetzt kommen die anstrengenden Aufgaben, die so lange dauern. So, ich kenne zum Glück schon alle Aufgaben, weil ich die so hart gezockt habe in den letzten Tagen. So, so Firmware hat jemand anderes gemacht. Ehre, wer die Firmware aktualisiert hat. Das dauert nämlich immer unglaublich lange. So, dann hier nochmal das Bett machen. Das habe ich doch vorhin schon mal ordentlich gemacht. Wer macht die Betten immer unordentlich? Hallo? Ist hier unten noch jemand? Puddel, Puddel, Puddel. Okay. Ich habe schon 319 Champion Coins, und ihr? Puddel, Puddel, Puddel, Puddel, Puddel, mm. Puddel. Ah, nein, meine Puddel. Schnell. Brrr. Emergency Meeting. Schnell zum Meeting. Zimmer, warum? Wir müssen zum... Das ist jetzt Among Us im Emergency Meeting. There's an Imposter Among Us. Okay, ich bin da. Ah, oh, ich sitze falsch rum auf dem Stuhl. <lacht> Alles klar. Alles klar, alles klar, ich bin dabei, Leute. Wir warten noch, irgendjemand kommt nicht. Emergency Meeting, hallo? Ah, da sind die letzten beiden. Ne, warte, wo ist Russo? Russo! Uh, anyway, is like is yeah, right. Alles klar. I just that. Danke. Wie jedes Meeting mal wieder sinnlos. Gehen wir mal nachgucken, woran liegt's? Warum sind wir schneller? Access denied, wurden wir gehackt? Uh. Rot hat gewendet Oh mein Gott. Ja, Fuel Tanks refillen. Einfach zurück zu den Fuel Tanks. Wieder auffüllen, Leute. Ich stehe da einfach und lächle. <lacht> wir landen nicht. Ich fliege, Leute. Wir brauchen nicht springen. Ich fliege. Nein, warte. Wie soll ich jetzt steuern? Ich bin da irgendwo. Oh, okay, wir sind direkt hier am Ende. Warte mal, sind die jetzt ohne uns abgesprungen? Habt ihr uns im Stich gelassen? Okay, okay. Abi Battles Event. Whoa. What is this place? Ja, was ist das für ein Ort? Oh. Beautiful It's like it was made just for us. Whoa, look, Ah, that's a good one. With an info cons. Players can view the event items and vote for who they think will win. Yeah. There's even portals to teleport to all the season three games. Yeah. Well, it's just like last season where everyone can turn in their badges after each episode challenge releases. Oh, and look! The winner's wings 3.0 item is locked behind the chains. It's beautiful. All of our mini games are here too. There's also a hall of fame and three shops. Wow, let's go look around. There seems to be a lot to explore here. Ja, yeah. alles klar. Jetzt hat RB Battles 3 offiziell begonnen. Und an der Stelle übernimmt wieder der Conny aus dem Off... Denn Abi Battles hat auf ihren eigenen YouTube-Kanal eine Premiere veröffentlicht, in der im Grunde schon alles Wichtige erklärt wurde. Die Premiere ist aber auf Englisch, was bedeutet, dass manche von euch das vielleicht nicht ganz verstehen können. Falls ihr Englisch versteht, schlage ich euch vor. Guckt euch dieses Video an, das ist in der Videobeschreibung verlinkt und das ist super gut gemacht. Erstens, es gibt eine event schedule Fast jeden Tag im Dezember gibt es ein neues Event in einem neuen Roblox-Spiel mit einer uniken Challenge, die ihr meistern könnt. Wenn ihr die Challenge meistert, bekommt ihr ein Badge. Wenn ihr an der Challenge teilnimmt, gibt es bestimmte Orbs, die ihr finden müsst, wenn ihr diese Orbs alle findet in jeder Challenge und sie zurück zum Professor bringt, und das mit jeder einzelnen Challenge, dann habt ihr das Universum gerettet und bekommt diese super seltene Krone. Wenn ihr unter den ersten Top 10.000 seid, die das Universum retten, bekommt ihr sie in Gold und wenn ihr unter den Top 30 seid, die ersten 30 Leute, die es schaffen, alle Orbs in allen Challenges zu finden und sie rechtzeitig zurückzubringen, die bekommen die super seltene Heldenkapuze, die ich unbedingt haben will. Also wie ihr schnappt sie mir weg. Des Weiteren werden natürlich bei den Challenges YouTuber gegeneinander antreten. Ihr könnt in der Abi Battles Lobby abstimmen, welche YouTuber eurer Meinung nach gegen welche YouTuber gewinnen werden. Wenn ihr richtig stimmt bekommt ihr Free-Items. Wenn ihr die Hälfte aller Kämpfe richtig stimmt, bekommt ihr noch ein Free-Item. Wenn ihr alle richtig stimmt, bekommt ihr noch ein Free-Item. Wenn ihr übrigens alle Challenges mitmacht, bekommt ihr ein Free-Item. Wenn ihr alle Challenges gewinnt, bekommt ihr noch ein Free-Item. Und es gibt natürlich Tipps, wo ihr diese ganzen Orbs finden könnt, weil das begehrteste wird es natürlich sein, diese komischen Orbs oder was auch immer das sein sollen zu finden. Es gibt halt Sachen, die ihr finden müsst. Und wo diese Sachen zu finden sind, da werden Hints verteilt, da werden Hinweise verteilt. Einerseits in den Videos, die Abi Battles auf YouTube postet, andererseits auf Twitter, andererseits Andererseits, auch in der Lobby, in den Spielen, werden überall Hinweise versteckt, wo ihr suchen müsst. Ihr müsst die ganzen Spiele komplett leer suchen, bis ihr alles gefunden habt und dann zurück zur Arby Battles Lobby und dort alles zurückbringen, was ihr gefunden habt, damit ihr wirklich die besten und seltensten Items bekommen könnt. Und das wäre alles zusammengefasst bisschen ausführlicher könnt ihr es, wie gesagt, auf dem Army Battles Kanal angucken. Super geiles Video, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber das ist jetzt so kurz gefasst, wie ich nur konnte. Wenn ihr ein ausführlicheres Video zu einem dieser ganzen Aspekte haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gerne dabei. Ich hoffe, ich kann an allen Challenges teilnehmen. Ich versuche auch zu Livestreamen. Leider muss ich halt sehr viel arbeiten im Dezember. Drückt mir die Daumen. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!